Ja, und willkommen. Mein Name ist die B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Asperia. Die definitiv. Ich wollte erst gegen die kämpfen, aber dann wollte ich doch nicht gegen die kämpfen. Aber ah, was soll's. Wir müssen sowieso ein bisschen hier leveln, also nicht leveln, aber unsere oh. unsere Dinger lernen. Boom. Oh. Alter bisher besser er sich doch mal müssen ja sowieso noch unsere Fähigkeiten alle lernen und so ne bisschen kochen müssen wir auch noch also sind nicht so als, wir als würden wir hier komplett Zeit verschwenden oder so hoffe ich jedenfalls also ja machen wir einfach ein paar Gegner auf dem Weg hin platt ne 980, das dauert noch ein bisschen, von Level ab. Ja, du bist am Weizen entfernt. Das ist jetzt ein bisschen doof, aber okay. Ja, komm mal, er, wer immer da aufgetaucht ist. da so, wir müssen zu, wie heißt die eine? Dagren oder irgendwie so. Seine Stadt. Weil wegen gilden und so, ne? Wir wollen eine Gilde erstellen anscheinend und er ist irgendwie Stadt der Gilde so wie ich das mitbekommen habe. Also ja, gehen wir dahin und mal einen kleinen Abstecher, bevor wir jetzt diesen einen Wald gehen müssen. Was ja Alexey uns aufgetragen hat. Manchmal neue Sachen, hier So verborgene Welle. Wir sind das Drachenschwarm. Hm, hm, verborgene Welle haben wir nur zweimal bisher eingesetzt. Okay, jetzt erstmal die mal ein. die Attacke. Oder oh, hätte ich Dings einsetzen können? Weil ich muss mich mir daran gewöhnt habe ist aufploppt. So Erfahrungsanteil. Äh, verdammt. Auch hiervon hier von. Cool, wir uns einen anderen Schild auswissen. Verteidigung 2, Widerstand 2. Sehr gut. Gott, müssen noch mal mehr Level, damit wir mehr Dings bekommen ja FP, die hast auch FP, sowie in Kingdom Hearts 3. Bei Kingdom Hearts muss ich halt mich dann gewöhnen, weil sonst immer AP heißt und ja, es hat bei meist FP. Ich hasse, jetzt, wenn Spiel so was machen macht, Final Fantasy auch hier ja, in letzter Zeit. Also ja, bei Anwendung von einem Überlimit. das irgendwie beim Videospiel irgendwie so Begriffe ändern, die schon irgendwie sich eingebürgert haben. Und dann irgendwie... Er hat irgendwie, was vollkommen... Was anderes. Final Fantasy. EKP oder HP. Ich glaube HP hießen die immer, ne? Also Lebenspunkte halt, ne? er hieß seit, Er hieß ihnen weiß nicht, 10. Ich glaube zehn Spielen oder irgendwie sowas. Ich glaube entweder HP oder KP. Glaub ich glaube ich glaube HP. ja manchmal KP und dann also auf einmal TP. In den neuesten Spielen also soll Trefferpunkte ja von hit points leitet sich das ab eine Übersetzung das ist die exakte Übersetzung aber wieder voll dämlich. muss doch nicht ja alles übersetzen mann alter Na, ich weiß nicht ob auch er... oh, lebensheiler okay. sorgt für das eine fähigkeit die nützlich sein wird der heißt sich nach jeder nach jedem kampf hier ich weiß man nicht ob komplett aber war hoffentlich komplett automatisch arznei nein warte mal du hast schon wieder alles gelernt gut kotaro plus 1 Steigattacke. So, du auch schon alles hier, merke ich gerade. Du kannst jetzt gar nichts Besseres ausrüsten. Zauberabwehr plus. Und sie hat noch eine ganze Menge Sachen. Halber. zauber Automatische Arznei. Das ist doch bestimmt hier. Ab und zu werden beim allein von Schaden heilsraum angewendet. Was? Ja. Nutzt TP, um den Schaden zu erhöhen. Was? Okay. Das klingt nicht nach etwas, was ich haben möchte. Aber gut zu wissen. Na ja, komm her also Wenn ich da in diese eine Gilde Stadt hinkomme, dann sind wahrscheinlich schon wieder neue Klamotten hier zur Verfügung. Ne? Da will ich dann schon. Ey, was ist das hat für ein Kack. Ich setze ja meine über, von meine Überattacke ein und so und die können dann einfach unterbrechen. Das ist irgendwie ein riesiges Problem für mich in diesem Spiel. Ey, die Charaktere, die werden von allen unterbrochen Warum setzt du? Warum setzt du Dings ein, obwohl Ich glaube, wir waren alle noch fast voller P und die setzt Krankenschwester ein. Gibt's jetzt einfach. Ist Estelle, Please. Ganz gehen alle diese P aus hier. habe schon wieder nicht gecheckt irgendwie, ob, ob wir irgendwie äh, mit ihr gemeistert haben und der schon er fällt die ganze Zeit am Boden und dann kann ich den wieder mit die Hälfte meiner Angriff nicht treffen. Ich liebe es, wie er so angesprungen kommt. Automatische Arznei, ich glaube, wir kriegen ja mehr LP oder so. Ne ja, sie hat gemeistert Gut. da ja, ist irgendjemand anders kann irgendwie fisch mit mieser so oder so, so. da muss auch hier auf screen irgendwann mal erledigt werden ja kommen ja gut so gucken wie viel lp wir da bekommen uh. Boah, hat und wer ihr bricht das schon wieder ab? Ich meine im Overlimit. In anderen Spielen war doch so, dass da man am wenigsten hier links äh, ist, ja, immun vor Treffern. Also man wird getroffen, man nimmt Schaden, aber man wird nicht aus dem Gleichgewicht gebracht. Meiner war in den also alle anderen spielen. springen auch da bis war jedenfalls so. Weiß ich noch genau, glaube ich. Ja, vielleicht muss man irgendwie eine Fähigkeit oder so erst lernen. Ne? man muss erst eine Fähigkeit oder so lernen, weil so geht dann einfach nicht. erfolg voll kacke. So, wir müssen sogar hier durch, okay? sich gut. Okay. <lacht> Habe ich erst gedacht, was war das? <lacht> also mitten hast nichts. was dieser eine Typ noch hier. Kann ich irgendwie mit dem sprechen und so gucken, wo? Ah, okay. Der Mann da ist an den anderen Hafenstadt, ne? Weil wir müssen dafür den irgendwie so Bescheid geben. Hey, den Kollegen jetzt gut. Den hat Chat. also glaube ich, ne? Nehmen wir mal an, und ist in der, anderen, in der anderen Hafenstadt. Wir waren ja gerade, also gerade in der letzten Folge da, und da war nichts. So nehme ich mal an, wir müssen zu anderen Hafenstadt, wo wir gerade nicht hingehen können. So lass mich mal ganz kurz gucken. Für Geld habe ich 3000, aber ja, ich habe alles hier. Ne? Jeder Peitsche plus CS Leder habe ich schon wieder nicht. Oh, mir fehlen wieder so viele Sachen, da ja, kann ich auch nicht herstellen. Katzen oh, wunderstrot. Habe ich die schon? Ja, brauche ich dafür, das kann ich mir ja leisten, glaube ich, oder auch nicht. Wieso nicht? Ich hoffe, das bleibt noch für eine lange Zeit aktuell. So, äh, Dingens hier, Nö. Das hier hätte ich gerne. Kriegen wir mehr Geld nach dem Kampf. So, will ich jetzt extra hier für Rita noch ein Dings herstellen. Ein Katzenreif oder so. Ja, guck mal, wie viel wir davon haben. Gut. Äh, ja. Dann gehen wir mal hier noch ein bisschen pennen. Und dann sind wir wieder vollgerüstet. Oder hier passiert irgendwas? Die Straßen der Stadt sehen zwar hübsch aus, aber das Leben der Leute ist überall gleich. Yuri, wieso bist du denn so spät nachts noch wach? Ich konnte nicht schlafen, ständig habe ich draußen Geräusche gehört. Sogar um diese Uhrzeit sind alle noch kräftig an der Arbeit. Nun, das machen sie bestimmt nicht, weil es ihnen Spaß macht, weil sie Spaß daran haben. Wenn sie nicht ständig arbeiten, können sie ihre Lebensunterhalt nicht bestreiten. Und obwohl sie jetzt, äh, obwohl sie sich abschuften haben sie größten Mühe, über die Runden zu kommen. Es ist ja schrecklich, Alter. Geht's dir gut? Ich sagen, er hat so eine Mini-Tasche mit sich umgeschleppt. Wie seine gehen, Ich war, mir ja vom Leib. Oh. Sie sogar die sehen schon direkt dass sie eine Prinzessin ist. Die Erfahrung hat sich leider gelehrt, Adligen und dem Reich zu misstrauen. Es ist nicht gegen dich persönlich gemeint, Estelle. Suche es dir nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen. Ich frage mich, ob man daran vielleicht was ändern kann. Ich weiß nicht, es ist nicht leicht. Flynn selbst gibt sich größte Mühe, etwas zu ändern. Hm. zurück zurück und ruhen wir uns aus. also bestimmt alles irgendwie so Teil von irgendeiner Quest oder so. Wir machen nicht umsonst solche Sachen. Glaube ich jedenfalls. Ich möchte mal da oben hingehen. Ist in diesen Einzimmer jetzt irgendwas? Vielleicht ist er da irgendwas. Vielleicht ist ja da irgendwas, ne? Gehen wir mal gucken, vielleicht ist da ja was. Aber nur vielleicht. Nee. Okay. Scheint ja irgendwie überall zu regnen, oder bin ich mir nur ein? Immer wenn die Blasts kaputt gegangen sind. Hm. Nee, das ist nur Zufall, ne? ich war gerade beim essen da konnte ich nicht hingehen ich habe gerade ich habe gerade Blotzeit. also ich dann wenn ich gerade esse dass ich dann mich um einen drachen kümmere oder so ich muss noch nicht mal da die gibt ich habe nichts zu sagen ne? dann gehe ich wieder ich zünde nur das hier kurz an wenn nichts dagegen habt so dann gehen wir mal weiter ja hier geht es dann wahrscheinlich zur anderen Seite raus, ne? und dann können wir ja Was da hinten schwarzer Rauch, obwohl er blauer Rauch ne? oh, 17. Ich bin 24. Irgendwie irgendwas stimmt da ja nicht. Okay, der hat gerade voll in die Fresse bekommen den sein Ding ist gleich weg. Der Kritischer Treffer machen. Verdammt. Ja, ist nicht vielleicht kaufen sollen 4 LP. Wir können leider nicht sehen, was hier viele dinger wir brauchen. wir können. Was? Hier, okay, oder? Ja. Und sagen, wir komme ich jetzt hier runter? Na, naja geh weg! Bevor du mich von hinten angreifst, gehe ich lieber auf die Luft. Bevor du mich von hinten nimmst, nehme ich dich lieber von vorne. wo man nie LP 2019 Zitat Ende. ist So, also wer bricht mir jetzt schon ab? Niemand gut. Gerade im Mondzahn? Ja Rasiert ja so ein Angriff, mehr Der so aussieht wie der Mondzahn. Heuler, dann heul doch. Irgendwie, weiß ich nicht. Nur scheiße Beleidigung, die man, die man zu jemanden sagen kann. Dann heul doch. Okay, dann mache ich das auch vielleicht. Objektwerfer, ich kann jetzt anderen leuten objekte gegen das gesicht werfen So, jetzt hat er alles gut ist das schwert besser die exe das hier ist im angriff beweglichkeit dann halt also ich eben dort ausgerüstet wir mal das ausrüsten kreuz konter objektwerfer spotten verarzten soll man vielleicht auf achten ja das no, mal hier wechseln ja, er hat so alles gelernt gut kann ich wenigstens mal sehen ob irgendwie Dreck ob er voll geheilt wird nach dem Kampf oder so dass ich mal ganz kurz Geldschals Diebstahl zahlen sehr gut also jetzt mit Schuppe finde ich auch die Was ist, ist das? Überhaupt eine arcana Ja, ne? Muss man von ihm die Dings hier einsetzen. ich ich klauen 1208. Irgendwie hält er sich nicht hoch. nicht ausgerüstet. war äh, nein. Rückschritt, verarzten, Objektwerfer, Zauberabwehr. Oh. So komplett. Wenn komplett, dann wäre ja, cool. Ich will mal ausprobieren. So erstmal den hier. Das einer Karl da. explosives art sehr cool nicht bekommen wie das ding heißt aber R naja zwei ich habe er zwei gedrückt mann okay nicht voll auf jeden fall wenn ich jedenfalls nicht voll geilt da gehen wir zu diesen riesigen Ich der ist hat sich bewegt da drin so ja endlich mal wieder Sonne so neu du bist neu schwarzer ist eigentlich ich auch voll dem ich diese attacke okay dann wird sich hinter den teleportieren geil ja weg von der ach so wie sie gerade vom, vom heilen ja abgehalten ich glaube ich spinne ein blocken er hält einfach nur sein foto über auf dem kopf ja, jetzt ein bisschen geil oh, ich habe kein sauber abwehr plus oh, perfekt soll man erst diesen mist hier lernen oder na ja, komm aber das hat nicht so lange gedauert bei Repeat, ne? mal sie mal raus. So, du bist definitiv neu, oder? Philly Kanal. So, dann noch äh, gegen heuschrecke 12.000 haben sie schon da ja, hat er überhaupt verdammt schon wieder ja vergessen, mal sein ding zwar ja oh, göttlicher Hund. das neue Heuschrecke und kein gottsanbieter wo die er auch wie eine die rennt schon wieder die ganze Zeit weg deswegen ich sehe gerade ich verbrauche tp mit jedem angriff auch wegen dieser eine fähigkeit ne habe schon mal sind meine dinger hier die ganze zeit so niedrig ich finde das so dämlich Und das macht das Ding fällig. Ich glaube, diese diese Fähigkeit ist so lange ausgerüstet. Hier, dass ich das Schwert hier entfernen, durch oder was auch immer er ausrüstet. Ich spreche mal. Kann ich das irgendwie? Nutzt TP, okay. Ich habe letztens falsch gelesen, dann. Ich dachte HP, halt. Ne, da wäre ein bisschen krass gewesen. Na, gehen mal da Obwohl das ganz offensichtlich nicht der richtige Ort ist, wo wir hin müssen gerade. Ja, mach mal jemand von meinen. Obwohl bringt da nichts oh göttlicher Hund, Ja, tut aber doch schon so 200 mehr abziehen habe ich so gefühl ja, wenn ich keine dings danach einsetzen kann ist ein auto magische betäubung wird alles gut Was nehmen wir denn? Das ist eigentlich das Beste, was wir gerade haben. Ne? Hm, mehr Magie. Ja. Gut, wir sind langsam mal hier auf dem neuesten Stand. Wieder. Also, diese Sachen müssen nur noch lernen. Aber das ist kein Problem. So, tun wir mal hier. Sauber, wer brauchen wir nicht? In hinten Schaden hm. in der hohen benötigte Zeit, wenn du zum Taumeln gemacht wurdest. Abwehr beim Taum durch den Treffen geschlagen zu werden. Automatische Arznei 20 TP. Ich glaube nicht, dass das was bringen wird, aber soll es. man nicht hin, alles klar. So, oh, wer ist du denn? Das ist der Bundesadler. Was? raptor oh. vergesst manchmal, hat man hier springen kann auch. Dann Old School Tales Game, wo ich treffe die natürlich nicht, weil die so hoch oben sind in der Luft. papier weiß so blöd. Ich kann keine Dinge uns einsetzen. Weiß nicht, ob mir hat gefällt. Ich muss das muss schnell wie möglich erlernen. Das wird den ja noch nervig. Äh, äh. Oh, bleibt doch am Boden. Aber ja, jetzt wieder. Oh, ich treffe die nicht. Ah. Ah. sonst gehen auch alle Gegner immer auf mich los, Mann. Ich war nicht. Ich hole dir die ganze Zeit über und oh. sonst gehen auch immer zehn Gegner auf mich. Ja, verstehe, aber der Kreis einfach nur über uns. Aber gegen die wie kämpfe ich nicht noch mal? Ja, richtig dämlich. Ja, dagegen die Fischer kämpfe ich ganz bestimmt nicht noch mal aber sieht es mit deinen dingen an aus okay das dauert nicht so lange so gesagt so, da ich sowieso überall anders rausgeschmissen da oh. oh. kommen lernen wir unsere eigenen sachen noch hier unsere paar sachen noch ich will diese blöde fähigkeit mit ah, mit repeat hier loswerden legen gar keine TP so. Ja, okay, stimmt. Ah. So. so sieht eine Ausweichrolle mit Carol aus. Rollt einfach also nach hinten. Ja, okay, Ausweichrolle, ne? Halt. Dann müssen wir auch von hier aus halt rein, ne? Wie Geld haben wir nicht viel. Wir haben immer noch dutzende Sachen zu verkaufen, ne? Also geht. Na komm ja Ich will diese eine blöde Fähigkeit mit Rita und mit Repeat hier hinter mich bringen. Ah, war die falsche. Wesentlich die hier nicht so stark. Bin ich gerade so durch die durchgerannt. Bin auch gerade voll durch die durchgerannt. Da bin ich mir nur ein Bin ich schon wieder ganz blöd. Ja, ich glaub, da war wieder treffer ne? so, lange brauchen wir noch es oh, sind nur noch die beiden die was lernen ja, ich hätte gerne wenn wir weiter mit dem spiel machen diese blöde fähigkeit hier gelernt Damit wir wald halt mit rita hier neue klamotten ausrüsten können voll, voll schwächliche sachen Okay, diese Gegner sind jetzt nicht so schwierig. Na, komm mal her. Ich glaube, ich einfach immer und immer wieder an. glaube ich besser? Kannst du wagen? Ich bin Hund. Nein, Wolf. Ich glaube Hund, und Wolfhund, Hundwolf. sohn eines hundes ein hunde so die waffe so schwach oder macht repeat echt so wenig schaden was gar nichts abgezogen kannst du es wagen? also ohne fähigkeiten dauern kämpfe ganz schön lange ja weg von der ist gut, alles gut, Kara. Wird noch ein bisschen dauern. Ja. Naja. Naja. So, bei ihr könnte nur noch ein Kampf oder so. Die drehen sich natürlich alle um, wenn ich gerade die anlocken will. gibt es einfach nicht. Kommt auf mich los. tschüss nein gegen die Fische möchte ich kämpfen. Nein gegen die Fische möchte ich nicht kämpfen. komm her ein bisschen wenig passiert zwar ein bisschen wenig hier in diesem fall aber was soll es ne? ja auch mal sein ja, aber die gefangen oh, ich bin jetzt die 10 tp wieder herbekommen ja, aber wir noch -Attacke an, oder? So, sie hat Sachen gelernt, gut. Äh, aber auch noch. So, du komm her. Na, warte du, kleiner. Ja, natürlich müssen einige von diesen Viechern da sein. Gebt ihn, gibt ihn hart. Wir können so sagen eigentlich machen, Er hat mich vergibt, das. Boom. Oh, wow, wow, wow, wow. Boom. schaden so dem ist noch mal gelernt jetzt kann sie wieder was vernünftiges ausrüsten kritischer zauber gute ich mal die werte an von den dingen so das wird natürlich ja ja genau muss natürlich alles ausrüsten sie okay, hat zwei mehr bekommen kommen jetzt sie hatten auch wieder ja tau abwehr wir werden das Verwenden von Zauberabwehr erlitten und Schaden. Nee. Ist jetzt alles nicht so toll Ich komme halt nie dazu und ich glaube nicht, dass die irgendwie automatisch einsetzen würden die Dinger. Also ja. So, aber Apple Plus. Hm. Hm. Ja. Das kostet mich ein bisschen an und hat die mal angezeigt wird. So, dann... Repeat, du gehst mal auf die Bank. Dann ja, ist aber auch bald auffällig damit mit der Welt und so. Nein, ich sehe hier käme ich mal endlich wieder mit Fähigkeiten und so. Ich soll mal gucken, ja. Hat er irgendwie Hammer Schuss aufwärts, nette genesungsschlag schlagen, das alles ne. Man sieht auch bei jedem Angriff ob das hier mit ihr Fall unten, Fall rechts, Fall oben gemacht und so das ist gut zu wissen. Okay, was macht hat ah, gut, das sollte ich vielleicht öfter mal einsetzen. Wahrscheinlich sind alle Bosse dagegen immun ne? auch ein da ich glaube da wollte schon wieder ein monster auftauchen so, es hat hier dieses Draga was weiß ich vielleicht noch mal hieß dann ist fast die da gehen da Sie waren aber nicht aus wie eine Höhle. Das ist kann. schon so schon lange nicht mehr so richtig gefühlt. Ich habe mich schon lange nicht mehr so richtig gefühlt. Ich habe mich schon lange nicht mehr so richtig gefühlt. Ich habe mich so richtig こいつはさて、マルボスのことはどっから手つけようか。ユニオンに顔 え、って、 okay Ich dachte mit belebt meinte Juri das sarkastisch auf einmal sind ja voll viele leute ja, vorhin war ja dünn so jemand war irgendwie beabsichtig ein bisschen aber markt der fortuna Gut, dann gucken wir mal, was wir noch herstellen können. Ich habe gerade erst meine ganzen Sachen gelernt und dann kommt ihr wieder ein neuer Laden. Gut, Kampfschwert, Attacke unwirksam. Ich muss ein paar Sachen, glaube ich, verkaufen. So. Er hat schon als ne? ja, die White für Gewicht und Haltbarkeit, ist aber nicht stärker als was ich gerade ab Da müssen wir direkt mal gucken: Exo Schwert hoch. So ein erhöhten empfiehlt schon Angriff ab und zu vor dem Taumeln. Das ist richtig geil. Gut, habe ich sehr gut. Warte, das das besser ja mehr dings angriff es ja stock ein s stock dann können wir so lange es zelle geben Eisenhammer. ständige power heiliger reif und jetzt geht uns das geld aus also wir müssen ein bisschen verkaufen was haben wir denn hier alles auch mal wieder, ja, alles, was wir hier irgendwie 10.000 Mal haben und Mähne und hier von was ich werde, nicht irgendwie 20 Sachen von irgendwas brauchen. Ne? Letztens alle jetzt verkauft. Ich habe letztens glaube ich Sachen hergestellt, Ich habe letztens jetzt Sachen gekauft, ey. es jetzt einfach nicht, ey? So S-Stock, den S-Stock. Ich habe runter Stroh gekauft letztens, ne? So, das hier haben wir noch. Hm, ja. Äh, er hatte nichts. Was? Was Neues? Eisenhammer? Hm. Du kriegst das hier. Du kriegst einen S-Stock. Jetzt auch Steigattacke. So. Äh. verteidigung über so haben wir alles als stock das synthese weil es hier wieder im angebot so 1 nur um sicherzustellen gucken wir mal da ist schon, ne? Ja. Dann stellen wir das mal her. Ich werde glaube ich, erstmal hier die Sachen herstellen, ne? Schlagring. lia ja, ne? Man kann ich jetzt nicht herstellen? Freude 1, 2 und 3. bastard schwert Oh, er kann auch schwert wer von kammerjäger Das kann ich nicht Carolina haben plus eins so nein oh. ah, schon wieder mist gemacht hier ja bei plus 1 CS ist Leder. Muss ich mal irgendwann gucken, wo ich die ganzen Sachen herbekomme, So, da war ich keine Sache. Ballern. Das ist ein Bogen. Wieso kann ich hier im Bogen erstellen? Ich habe der mit Bogen umgehen kann. Da fehlt mir Tamagane plus 1. Habe ich da nicht letztens hergestellt? macht so sachen von dem man nur so normale klamotten ihr braucht und nicht waffen oder rüstung oder irgendwie so was du regen um an wasser fester stoff hat warum kann ich das nicht ich habe kein geld <lacht> äh, wieder sachen verkaufen weil es hochinteressant hier gerade diese dieses segment hier aber muss halt sein weil ne? ich noch ein bisschen nicht falls ich mich irgendwo ausruhen muss oder so dann verkaufen wir eben ja stehen mir ist hier zum ausrüsten dekoration meine ich so jetzt muss ich wieder gucken was kann man ja alles hier ausrüsten weil ich ja lieber stärke plus zwei oder spotten ich glaube ich hätte eher attacke umwirksam als erstes Landeschritt Kombowoll schwerer Treffer Cool Ja ich kann jetzt hier bei jedem erstmal noch mal hier durchgehen kritische Zauber Objekt einfach zurückdrehen Abwehr Plus glaube ich dort glaub, ich hier mal ein paar sachen oh, die so menge sind besser sehr viel besser Kann ich noch mehr von den kaufen bitte ja geben ein bisschen mehr noch verteidigung glaub, noch von ein paar von denen glaube wir werden wir in diesem part nicht mehr machen oder so also nicht wundern, ne? Na, ich kaufe mal zwei noch. da Rita. Und zum Beispiel. Ja, guck mal. Sehr viel mehr Verteidigung. Man, was kannst sie ansonsten ausrüsten, ne? Also, sie hat irgendwas hier zum magier aber nö. So, haben wir hier alles. Er hat noch... Ja, Regenumang. Er ist jetzt richtig tanky. Die so ein Ding ist das. Dreck. Na, naja Ich glaube, wir sind jetzt ja alle bedienen, ne? Gut. Hallo. Wo wie mache ich beim Markt, äh, Fortuna mit? Da ist eine Truhe. Wie komme ich dahin ein speicherpunkt oder ein gasthaus oder so weil ich bin ein paar lang spenden ja ein sehe ich ein gasthaus so also es war beste qualität blablabla wir bla bla bla. ich in der Regel eine große nummer ey. ich habe sogar den gong don getroffen So, aber hier kommt eine Katze oder irgendwie sowas. markt der Fortuna. sagt Ich habe noch mehr Sachen. Nee. noch so ein Fürs Ja, Alter. Ist auch voll tanky. Warte mal, uh, gummis, gummi, gummi. Eigentlich nicht, ja, wenn es Kampfzeit hm, nee. und kaufen wir ein paar und ein bisschen Essen. Das ist so teuer. Erdbeere kommt natürlich erstmal die billigen Sachen. Und... Da war's. es Da ist nichts drin, ne? voller Auszugsgegenstände. Ja, nimm die doch mit. Man stimmt mit dir nicht. Nimm face mit. 400 galt Alter. Gut. Ja, Ben, mein Partner. Meine Stimme geht auch ein bisschen... Gerade Weg, weil ich schon wieder drei Stunden am Aufnehmen bin. Also, ja, acht Erfahrungspunkte. Ehrlich, gut, dann muss ich sagen, das war es für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt: jetzt of speria The definitiv edition. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das ein, like, ein Abo und ein Kommentar, sie lieben euch. Und tschüss.